Ja, es ist meine grundsätzliche Art, mit der Welt in Kontakt zu treten, de facto. Also ich bin den ganzen Tag am Netz, im Web und Web 2.0, also der Unterschied der Welt vor Web 2.0 und danach ist für mich extrem. Also die alten Kommunikationsmittel waren für mich nicht sonderlich geeignet. Telefon, derartige Dinge mochte ich nicht. Fax habe ich nie benutzt. Ich bin also gleich ins Web sozusagen gegangen und äh, habe mich da extrem wohl gefühlt. Das ist die Form, die mir persönlich am besten entspricht.